Hallo und herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video zum Thema Formeln. In der Aufgabe Punktladungen betrachten wir eine Formel, die ihr wahrscheinlich aus dem Physikunterricht schon kennt. Lesen wir einmal die Angabe. Der Betrag f der Kraft zwischen zwei Punktladungen q1 und q2 im Abstand r wird beschrieben durch die Gleichung f ist gleich c mal q1 mal q2 durch r. c ist eine physikalische Konstante. Nun die Aufgabe gibt sie an, um welchem Faktor sich der Betrag f der Kraft ändert, wenn der Betrag der Punktladungen q1 und q2 jeweils verdoppelt und der Abstand r zwischen diesen beiden Punktladungen halbiert wird. Okay, ich habe mir die Formel schon abgeschrieben, damit ich damit arbeiten kann. Was muss ich tun? Ich muss in dieser Formel die Punktladung q1 verdoppeln, das heißt, ich ersetze das Q1 durch das Doppelte von Q1, also durch 2 mal Q1. Ebenso muss ich die Punktladung Q2 verdoppeln, das heißt ich ersetze Q2 durch 2 mal Q2. Den Abstand R, den sollten wir halbieren, das heißt in der Formel werde ich das R ersetzen durch die Hälfte von R, also durch R halbe. Wenn ich nun diese Ersetzungen vornehme, dann verändert sich natürlich die Größe dieses Betrages der Kraft. Ich gehe mal davon aus, dass die Kraft größer werden wird, weil ich habe die Ladungen vergrößert, den Abstand verkleinert. Aber schauen wir mal, was passiert. Ich bezeichne die neue Kraft, den Betrag der neuen Kraft, nun einfach mit F neu, um zu zeigen, dass das jetzt ein anderer Betrag einer Kraft ist. Schauen wir mal, was diese Änderungen bewirken. Das C ist eine Konstante, das schreibe ich ab. Punktlang Q1 wird verdoppelt, das heißt ich habe Q1 2 mal Q1. Q2 wird ebenso verdoppelt, das heißt ich habe hier 2 mal Q2. Der Abstand im Nenner wird halbiert, also ich ersetze das R durch R halbe und das muss man noch quadrieren. Diese Formel werde ich nun vereinfachen. Im Zähler ist nicht so schwer, 2 mal Q1 mal 2 mal Q2. Er gibt es 4 mal Q1 mal Q2. Im Nenner muss ich noch die Klammer ausquadrieren, R halbe zum Quadrat. ergibt R Quadrat Viertel. So muss ich noch diesen Doppelbruch auflösen. Das ist das Viertel. Hier im Nenner des Doppelbruches kommt in den Zähler. Das heißt, im Endeffekt steht dann da auf C mal. Das ist das Viertel hier vom Nenner. Und 4 mal Q1 mal q2 ist schon da gestanden und r² steht ebenfalls im Nenner. Okay, ich sehe schon, die, was neu dazugekommen ist, ist dieser Faktor hier, dieser Faktor 4 mal 4, ist gleich 16, der diesen Faktor ganz vorne vor dem Buch schreiben damit man sieht, was passiert ist. Es steht also jetzt 16 mal c mal q1 mal q2 durch r². Sieht dieser Ausdruck da hinten, das war die ursprüngliche Kraft. Dieses C mal Q1 mal Q2 durch R, das war die ursprüngliche Kraft. Der Faktor, um den sich jetzt diese Kraft verändert hat durch das Verdoppeln der Ladungen und das Halbieren des Abstandes, ist der Faktor 16. Das heißt, der, der Betrag der Kraft F verändert sich um den Faktor 16, wenn man die Ladungen verdoppelt und den Abstand halbiert. Und damit ist diese Aufgabe gelöst.